Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge mit Apex Legends. Das Winter Event hat begonnen und die Anpassungen der Level wurden vorgenommen. Das heißt, jeder hat hier ein paar Apex Packs gekriegt, nachträglich, der schon Level 100 war. Da es jetzt wesentlich mehr gibt und es gibt auch immer noch mehr zu sammeln, im Aufstieg bis Level 500, glaube ich, ist es. Wir machen jetzt erstmal zusammen die Apex Packs auf und danach schauen wir uns noch den Winterexpress an was da so abgeht ja. los geht's, Auf machen wir die Dinger du, du, du. weiß weiß blau nix interessantes dabei und gleich das nächste hinterher okay blau blau weiß wird schon ein bisschen besser wir nähern uns, Okay, ganz netter Abzeichenrahmen jo, intro ist jetzt nicht so meins. So, was haben wir hier? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. was haben wir hier? Gold, Gold, Goldi. Okay, Herstellungsmaterialien. Nicht schlecht, kann man lassen. So ein Skin oder so wäre natürlich nicer gewesen, aber auch dann muss es immer noch oh, schon wieder Herstellungsmaterial. Auch dann muss es immer noch ein Skin sein, den ich auch gebrauchen kann, nicht für Gibraltar oder. So. Caustic, die ich eh nicht spiele. Okay, es gibt wohl sehr oft Herstellungsmaterialien. Haben sie wohl die Zufälligkeit erhöht, ja. Scheinbar. Mhm. Gut. Bangaloskin haben wir bereits. Also haben wir bereits. Zusammen. Geht natürlich nicht. im ähm, uns eh nicht, also benutzen wir sowieso nicht. Hässlich, hässlich, hässlich. Waffe spiele ich sowieso nie. Blödes Elektrogewehr. Aha, wieder nur blau und weiß. Könnte ja auch mal was anders vorkommen. Okay. Schön, schöner muss am Beak skin Braucht natürlich jeder. Ganz wichtig. Okay, wir haben wieder bloß blaue und weiße. Oh, bengalo Top 3 Platzierung. Ist ja ganz nett. Fünf Stück noch. Oh, oh, oh. Schade. Dachte schon, solange er braucht, dass da was Cooles bei rumkommt. Pathfinder. Zeitrutschen benutzt. Okay. Bessere Herstellungsmaterialien. Ja. Oh, da haben wir wieder was Goldenes. hoffentlich keine Herstellungsmaterialien. Was bist du? Komm, komm, komm. Oh, ein Skin für die... ...2020. Okay, sieht ganz nett aus, aber... Na ja, wer spielt die schon aus am Anfang, wenn es wirklich nichts anderes gibt? Oh, wow, wow, wow, wo. Jetzt, jetzt läuft es aber hier. Und komm, komm, zeig mir, zeig mir, zeig mir. Okay. Hm, Defcon 1. Ja, sieht ganz nett aus. Könnte vielleicht mal ein neuer Skin für die Longbow werden. Okay, blau, blau. Weiß. Mhm. Und das letzte. Hm, schade. sehr schön das war's und steige wir mal ein also erwartet nicht zu viel ich habe jetzt einige zeit nicht gespielt bin ein bisschen raus aber schauen wir mal so also genau die legenden haben hier verschiedene waffen okay. Also wir bleiben eindeutig bei Rev. Das sind jetzt nicht meine Lieblingswaffen, aber mit denen kann ich arbeiten. Naja, schauen wir mal, was das hier so gibt. Ein Sieg in Season 2. Das ist der Oberpro, ich sehe schon. Okay. Du bist Master. Sehr gut, übergeben wir gleich mal. Ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie das jetzt hier abläuft. Freigeschaltet, wenn der Zug eintrifft. Sehr schön. Ich habe noch nicht viel dazu beigetragen, aber das ist gar nicht schlimm. Bisschen mit auf die Gegner geballert. Sehr schön. Also ich habe keine Ahnung, wie jetzt hier die beste Taktik ist. Ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht hier drin, um alles zu halten. Ja, okay, Spieler respawnen. Okay. Aww. Nicht wechseln wir bleiben so sehr schön, na ja, gut, einen Punkt haben wir irgendwie schon mal ein Satzziel umkämpft ich glaube mal, dass so am Schluss vielleicht gar nicht schlecht ist, so der letzte Squad zu sein und anzugreifen, aber muss man mal gucken. Hier kommt gerade schon das nächste Team angerannt. So die Runde Ende den 20. Okay. sind drei Teams oder wie sehe ich das? Sieht fast so aus, als wären es wahrscheinlich drei Teams. Das stand irgendwie in der Beschreibung nicht dabei. Bei mir das noch mehr wie drei Teams aussah, aber naja. Na geil, hey, er oben auf dem Dach irgendwo. Wo kommt der da hin? mich doch verarschen. Wo ist der Typ, der mich gekillt hat? Der stand irgendwo ganz oben auf dem Dach, wo er eigentlich gar nicht hin kann. Das ist ja lächerlich. Ja, da oben am Dach, hockt hab da. Habt ihr das gesehen? Was ein derber Camper, hey. Hocken Sie sich auf die Hochhausdächer. Oh, ist eine ganz schlechte Idee. Mit vorne und hinten Gegner. Okay. Und das eine Team hat schon wieder gewonnen. Ja, wie gesagt, bin völlig raus. Den hätten wir ruhig mal kriegen können, wobei ich hätte auch irgendwie taktisch klüger agieren können. Meine mit können auch mal irgendwas anpingen. Wo ist denn mein zweiter Mets Der ist noch weiter da vorne. Sehr schön, mach ich was. Sehr schön. Ihr könnt mal ihr Gerät aufstellen, das wäre nice. Sehr gute Idee. Sollten vielleicht raus irgendwie. Okay, die Gegner fighten mit sich gegenseitig, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, oh, von wo schießt denn der schon wieder? Wo kommen denn die Schüsse her? Ja, solange es Team B ist, ist alles gut. Aber so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich wieder Team B. Ja, wahrscheinlich sollte man einfach vor dem Bahnhof aussteigen. Und dann wieder dazu stoßen. da komm, bitte Team A, bitte Team A. Mal nochmal ein bisschen Zeit haben. Ja, ich glaube Team B ist es ja. Okay. Die hatten einfach mehr drauf. Naja, kann man nichts machen. Nächster Versuch. Haben sie gut gemacht. In einem Zug beschallt einfach irgendwie leichte Beute. So eine Runde machen wir noch und dann war's das. Ich bin doch dreimal erobert oder in einem Spiel oder wie oder wie da war's. Jetzt müssen sie schon konkretisieren hier. Ja. Oder ist das hier dreimal gewinnen? Wahrscheinlich der Mazza 2B. So, so eine Schrotflinte wäre halt auch nicht schlecht. Die Lifeline hat halt auch ein geiles Loadout. Vielleicht nehme ich nächstes Mal die besser. Die hat halt meine Lieblingswaffen. Watson ist auch nicht so schlecht von den Waffen her. Na, dann schauen wir mal, was das hier gibt. Okay, also... Die anderen zwei Teams sind hier... Ja Dann dick... mal runterfliegen. Okay, ein Team ist hier, ein ist da. Wieso hatten der schon seine Waffe und ich nicht? Und was macht der eigentlich hier? Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Immer mal komplette Verarsche. Kann schon gar nichts machen, da kommt schon neben dem Gegner auf und hast ja schon überhaupt keine Waffe. Boah, der ist echt gut, der Team. Ah, schade. Da wird er halt von dem kompletten Team gepusht. Okay. Ich sehe jetzt nicht ganz, wer hier zu wem gehört. Wahrscheinlich, ich glaube, die Watson ist allein und das andere, die anderen sind ein Team. Das krass, krass. Ja. Okay. Na dann. Schauen wir mal. In der nächsten Station werden wir uns ein bisschen klüger anstellen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass so weit hinten einer landet. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet und habe den auch überhaupt nicht gesehen. Er muss vor mir gelandet sein. Zumal er konnte schon schießen. Ich nehme mich noch nicht. Und... Ja, keine Ahnung, wo der herkam. Okay. there so. hin ja, wäre gut wenn mein mate mal mitkommt ja, hinter mir noch einer der mate pennt halt komplett ja, schon wieder team b Wieso bin ich nicht Team B? Immer gewinnt Team B. So. Da ist der Punkt. Okay. Wieder planen. Wenn zusammenbleiben. Ja, genau, von hinter mir. Was machen meine Mates? Der eine versteckt sich hinterm Stein und der andere pusht den ein. Wunderbar. Läuft, er äh, wird jetzt von hinten überrascht. Ist der komplett dumm, oder? Hilft dem Einzelnen? Oh, Aber hüpft doch da jetzt nicht rein. Was machst denn du? Du bist nicht John Rambo. Ja, bist jetzt vielleicht vom anderen Team gepusht? Ja, heil ich doch mal. Hol dir die Reste. Dürft vielleicht noch einer oder so übrig sein. Okay, einer dürfte noch übrig sein. Komm, den holst du jetzt. Direkt unter dir. Ja. Schmeißt Granate. Granate. Aha, oh, lauf doch nicht da rein. Schön. So, ich würde jetzt eigentlich aussteigen wollen. Aus hier, oder? Weil irgendwie ist man hier immer am Arsch. So, die anderen zwei Teams fighten schon wieder. Klar. Gugelt wie Sau. Licht dem schon gedrückt hatte. vielleicht könnten meine, ja da kommen da. So viel dürft er nicht mehr haben. Wollten da so viel Heilung her. Also Team ist down. Okay. Ohne Magazin ist halt echt bitter mit der Waffe. Genau, ja, ganz wichtig, aber es gäbe halt tausend bessere Orte, um das Teil aufzustellen. So, wir haben zwei, die Speedima zwei. Wir schauen mal. Ah, geil. Oh. Okay. oh ich, hey, kriege ich nicht mal den einen Typ down und bin so schlecht geworden. Aber ich finde es halt auch eine Kacktaktik, hey, in so einem Haus oder in dem Zug rumzukämpfen. Okay, also unser Team ist glaube ich down. Hoffen wir mal, das Team A gewinnt. Aber ich hab das Dumme Gefühl, dass Team B gewinnen wird. So. Und wer erobert? Ah, erobert sehr gut. Oh, wieso hörst du auf? Hat in Team B ist einer reingelaufen. Oh, der macht den jetzt fertig. Und hat, ah, er hat gewonnen. Sehr gut. Gut, wenn wir jetzt richtig abspringen und taktisch klug spielen, dann kriegen wir das noch. Er landet in der Stadt, das ist das nächste. nächste Haltepunkt. Müssen wir mal gucken. Ich am besten, ich gehe wieder in das eine Haus, wo ich letztes Mal auch war. Ich kann leider nichts anpingen erstmal, aber das können wir gleich noch regeln. Erlebt lebt immer noch weiter. Da schießen die auf sich gegenseitig, die Röhren. So, den ersten Mal von deinem Highground verscheucht. Reiner. Meine Mates, die machen halt gar nichts. Die campen hier die ganze Zeit hier unten rum. Ist halt komplett kacke. Ja, jetzt ist er wieder allein. Oh, dann kriegt er. Und soll der doch jetzt kriegen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Naja, nur wieder die Hoffnung, dass Team A gewinnt. Ganz hinten rennt noch einer rum. Ja, sehr gut, also Showdown. Sehr gut, Showdown. Na, dann schauen wir mal, ob um sich unsere Mates jetzt ein bisschen besser anstellen. Was diese komischen Punkte auf der anderen Linie bedeuten sollen, verstehe es nicht. Kapier ich nicht. So, ähm. Jo. Hallo, wechsel die Waffe. Danke. Jetzt mal gucken. Der eine Camp wieder da drüben. Letztes Mal schon so gut geklappt. So, den haben wir ordentlich eingeschenkt. Oh, was ist denn jetzt? Wieso haben wir jetzt verloren? Es wurde doch noch gar nicht erobert. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum wir da jetzt verloren haben. Wurde doch noch gar nicht fertig erobert. Naja, schade. Das war's für heute. Habt ihr hier einen kleinen Einblick gekriegt? Man muss ja halt gut als Team zusammenspielen und das ist halt hier mit den Typen überhaupt nicht der Fall gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Rookie. Ciao. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut euch doch einfach noch ein bisschen auf meinem Kanal um. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch ein Abo da und unterstützt mich damit. Also, macht's gut. Euer Rookie. Ciao.